Hallo meine Lieben! Ja, nicht mehr lange und dann ist Halloween. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Verlosung. Ich habe ein paar Sachen gebastelt und zwar einmal hier so eine lebensfest, also lebensmittelfeste Schachtel. Da könnt ihr dann ja irgendwelche Donuts oder keine Ahnung, also die heißt eigentlich Donutschachtel. Kann man natürlich aber auch andere Lebensmittel rein tun. Äh, die habe ich einmal gebastelt, hinten und unten ist sie dann habe ich so eine schüttelkarte hier gebastelt da sind so ein paar so geister kürbisse und totenköpfe mit drin ja, und wenn man die aufmacht sieht sie so aus und hinten ist sie ganz schlicht und dann hatte ich noch so ein paar klammern hier gefunden und dachte mir diese drei sachen hier ähm, ja, werde ich verlosen und dafür müsst ihr auch gar nicht viel machen. Ihr braucht einfach nur Abonnent dieses Kanals sein. Ihr müsst 18 Jahre alt sein. Und äh, ihr müsst unten in die Kommentare einen Kommentar mit Hashtag Halloween Nicoles bunte Welt, also komplett zusammengeschrieben. Das muss in eurem Kam Kommentar auf jeden Fall vorkommen. Und ähm, ja, sobald dieser Hashtag äh, dabei ist, da werde ich dann jemanden von euch auslosen. Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, ein paar von euch machen mit und euch gefallen die Sachen. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.